Und schön, dass ihr am seid. Aus Berlin heute zum neuen Video. Mal wieder. Wir werden heute einen Hanfdöner slacken. Ich möchte gar nicht zu viel sagen, weil ich auch gar nichts weiß, was sich genau dahinter verbirgt. Das werden wir gleich sehen. Ich würde freuen, wenn ihr den Daumen oben scheppern lässt. Ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann fahren wir jetzt zum Döner. Also, ich muss eins zu meiner Verteidigung sagen: Da gibt es mal wieder alles. Muss nicht schlecht, das heißt, ist aber nicht das beste Zeichen. Jeder kennt es, ne? brauche ich jetzt nichts zu sagen. Aber, oh, der, der, das ist her. ihr? Ich, ich denke, sie wartet, weil ein Auto da kommt. Aber sie, ja. macht den Seitenspiel. Hat sie kaputt gemacht? Die macht sie einfach, das ist die scheiße scheißegal. Drückt sie einfach weg. Hat sie weggedrückt? <lacht> können wir so, ja nicht wissen. muss Aufpassen, dass sie nicht die Autoschraub machen, ne? Aber alles gut. Ja, habe ich gesehen. Große Fresse noch, Alter. <lacht> Mach sie den oh, sein. Hat sie einfach Baut kaputt sie gemacht? sie einfach gegen, Alter. Und drückt da rein und kratzt <lacht> da rum. Und <lacht> wir haben hier Kamera laufen. Ja. Also, also falls sich Besitzer melden will, wir haben alles auf Camp. Ja, <lacht> mit Kennzeichen. So. Oh man. Bevor du begehst so eine Tat, denkst du auf Undercover, merkt niemand. Ja. Hinter dir sind mein zwei Kameras. <lacht> Oh Mann, ich denke, Renaudi will mal Zackplus ist am Start. Supporte das Ganze. ZackPlus.de für alle Supplements. Das beste, beste Qualität made in Germany. Holle 10 ist der Code. Genau, jetzt geht's ab zum Hanfdöner. Mal gucken, was uns erwartet. Guckt ihn euch an gleich. Oh Mann, Leute, zieht euch das rein. Guckt euch das an, Leute. Das ist mein Auftritt hier. Lecker, lecker, lecker vom Hanfbäckchen. Das aber auch vom Hanfkuchen genascht. Immer, ne? immer, immer wieder. Das ist dein Arbeitsoutfit wahrscheinlich. Ja, meine Uniform. Geht auch nicht ab mehr. Ich hätte mit einem gerechnet, aber nicht damit, sag ich dir ehrlich. Aber geil, Name ist Programm, ne? Ja, nochmal. Äh, okay. Okay, kann man sagen, konsumierst du auch, lebst du diesen Lifestyle? Ich lebe den Lifestyle und ich bin auch Konsument, äh. logisch. Ja, ich bin ex ja. Militär, habe ein bisschen... Ah, BWS und das ja. kontrolliert halt die Träume. Das hilft. Im Kopf. <lacht> okay, aber kriegt man hier auch Stoff bei dir? Den besten Hanftöner, ja, mit den besten Hanfprotein <lacht> und Öl. Alles? Und das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das schmeckt so lecker. Weißt was wir machen? Wir gehen erst mal rein, gucken und danach erklärst du uns genau, was das mit diesen Hanftöner auf sich hat. Okay? Ja, machen wir. <lacht> okay, ich sehe schon hier Leute. Also unter anderem. Moin, selber es küssi, mein Lieber. Ach, wir haben geschrieben. Ach, wie angeschrieben? Ja, geil, Mann! Laden, geil. Ja, läuft, also läuft. Ja, auf jeden Fall. Bei dir auch? <lacht> Danke, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne, sehr freut gerne. Sehr, ja. Ich dachte eben schon, du wärst nur ein Schaulustiger. Nein, Digga, Ja, äh? ich habe jetzt ein bisschen eingekauft in der Laden. Äh? Du weißt, man ah. ist immer flexibel unterwegs. Deswegen das muss. Hab ich wollte ihn angerufen. Gesagt. Ja, ja. Wollen du kommst, damit ich ungefähr meine Arbeitszeit einschätzen kann. Okay, weißt, perfekt, perfekt. Sein, ich war ein bisschen früher jetzt am Start. <lacht> ja, das war gut, ja, freut mich sehr. So. Geil, geil. Ich sehe schon. Also das ist hier wirklich so ein 2 in 1 system Roll ne? die fette Polle. Der hat früher auch gerne mal Knolle geraucht, der Olle. Sag ehrlich. Ja, Ich wette mit dir, ich würde einen dickeren Kopf als du wegfetzen. Safe. Du bist auch ein bisschen größer, Ihr merkt schon, Leute, Stimmung hier ist top, das freut mich. Erzähl doch mal ein bisschen hier. Was hier überhaupt jetzt hier am Start? Du hast ja noch einen Laden hier separat, was ist da los? Ja, also wir haben hier einen Shop im Shop sozusagen. Mm -hmm. Wir setzen uns für die Legalisierung ein. Ja, wir haben sozusagen unsere eigene Marke, Alle Powder Cotton Candy. sieht nice aus. Unsere Grinder. Miau! Mm -hmm. Wir wollten mal was anderes machen uh -huh. Und es klappt äh, sehr, sehr gut. Wir haben uns auf jeden Fall in der Amtsszene gut etabliert. Ja. Yeah. Es läuft alles. Also im Großen und Ganzen habt ihr, wie du sagst, Shop in Shop. Ihr verkauft hier ein paar Artikel, alles legal, alles CBD. Und vielleicht irgendwann, wenn es legal wird, dann auch das Richtige. Ich hoffe es, ja. Ja, ja. Und dann habt ihr aber auch noch einen guten Döner. Ja, ich guck mal einmal hier, dann gucke ich mir mal schon mal direkt an. Hey, Polizist. Die kommt auch. Die sind auch? Ist jetzt die Polizei da gerade? Bevor du gekommen bist waren die ganzen Botten hier. Die habe ich doch gesehen! Nein! Hätten wir die bloß drauf gehabt. Was ist denn überhaupt jetzt hier? Warum Hanfdöner auch? Was macht denn ein Hanfdöner zum Hanfdöner? Unsere speziellen Soßen, die wir selber machen. Da nutzen wir Hanföle und spezielle Gewürze. Aber nichts was Heimachten Soßen. Kein THC drin. CBD drin? Auch nicht drin. Das ist legal. Das dürfen wir machen. Da ist Nutzhanf drin in unserem Brot. Auch äh, 5% äh, Hanfproteine. Ah. Genau. Wir arbeiten auch hier mit dem Veterinärsamt zusammen. Ah. Ja, es also wird alles gut geprüft und ist auch gut so. Soll alles auch so sein, mhm. weil es soll auch nicht jeder machen, und Patentiert, patentiert, ja. Und sogar Schokolade habt ihr. Mit Real Cannabis. Da ist CBD dann aber drin, ne? Wir sind Wenn ah, das knistert so. Ah. schmeckt auf jeden Fall anders, aber schmeckt gut auf jeden Fall. Ja, geil, ja. geil. Also ich würde sagen, wir machen uns mal einen Döner ran. Würdest du dann auch sagen, unabhängig von den Inhaltsstoffen, die natürlich ja. special sind. Ist er denn geschmacklich auch special? Ich habe den gleichen Fleischlieferanten, äh. Gemüse, dieser Mustafa-Schokolade. Mustafa, Mustafa ja? Okay. Und er war bei mir, ich habe immer eingeladen, Onkel, isst doch mal einen Döner, isst doch mal einen Döner. Er sagt, ich bin schon so lange auf mhm. ich habe die Schnauze voll. Und wenn man kam, ich hab den den nicht gesehen und dachte mir, ey, mach, mach mir doch mal einen Döner. Hab ja. Ich hab schon einen Döner gemacht. Weißt du, was er zu mir gesagt ja. hat? Er hat zu mir gesagt, Mustafa soll deine Hände küssen. Ja. <lacht> <lacht> like, wow, ich bin Mustafa, da Bruder, das hast Konkurrenz im Was ja. <lacht> hast du gehört, wir brauchen eins gegen eins. Wenn Holle auch zu mir sagt, Bruder, ich küsse deine Hände, du so einen Baba-Döner, dann war's das, Bro. Ich bestell jetzt mal hier so als normaler Kunde sozusagen, dann würde ich direkt einen Döner bei dir bestellen. Das ist wichtig, ne? Machen auch nicht alle. Das kann ich dir so sagen, wie es ist. Wie oft du am Tag Hände, würdest du sagen hier? 400 Mal. 400? Ja. Ein, zwei, so äh. Auf jeden Fall. Oh, also da möchte ich einmal, äh, lieber Filmi, einmal eine Ausrechnung für einen 8 stunden tag wie viele Sekunden da die Hände gewaschen werden. Okay, geil. Welche Soßen würdest du empfehlen für uns gleich beim Döner? Alle. Alle, alle rauf? Drin. Ja. Dann haben wir ähm, dann noch unsere Spezialsoße mit Tomatenapfel Hanf und ja. Kräutermischung. Mhm. Aber ein Döner kann ich ja nicht alle Soßen draufnehmen. Dann würde ich dir Knoblauch empfehlen. Kräuterknoblauch. Kräuterknoblauch, Kräuter, nehmen wir so gerne. Und die Gewürze noch drauf, wo du sagst, es Bock. Genau. Der sieht gut aus. Ich danke dir, mein Lieber. Dann bis ich gleich, ne? Wir haben uns ja. erlebt. Also die Stunde der Wahrheit. Ich muss sagen, optisch wirklich ansprechend. Auch das Brot schön kross. Könnte beinahe zu kross sein, ich weiß es nicht. Gleicher Fleischlieferant wie Mustafa. Früher war Mustafa echt gut. Inzwischen hat er sehr stark nachgelassen, wie ich finde. Das ist sehr interessant versuche ja gerade privat auch immer viel rumzuprobieren und würde jetzt mal sagen, ich kaufe Sachen ein, die viele nicht einkaufen. Wie zum Beispiel auch Hanföl. Verwende gerne Hanföl. Würde behaupten, jemand, der auf dem Gebiet nicht so drin ist, hätte jetzt überhaupt nicht diesen Hanftouch gemerkt. Es wäre ihm überhaupt nicht aufgefallen. Dadurch, dass ich dieses Hanföl sehr gut kenne, habe ich direkt gemerkt, Hanföl, du merkst es wirklich? Reingeschmacklich, sage ich euch, zu so bisher sonst aus dem Impuls vom Hanföl nichts aufgefallen so. Also es ist bisher ein relativ gewöhnlicher Döner vom Geschmack, oben sehr soßenlastig, relativ salatlastig auch. Fleisch ist ein bisschen im Hintergrund, vielleicht angelehnt an diesen Gemüse Charakter, ich weiß es nicht. Wobei das ist auch mehr Name als Programm, würde ich so sagen. Deshalb war das Müll, was ich eben geredet habe. <lacht> Brot schmeckt jetzt auch nicht groß anders. Was ich aber schön finde, muss ich an der Stelle sagen, Hanf ist ein tierisch geiles Produkt und auch ein Lebensmittel sehr unterschätzt. alleine Hand von seiner Beschaffenheit, Aminosäurenverhältnis, alle essentiellen Aminosäuren mit drin. Super Zeug. Wenn ich irgendwo ein Brot bestelle, der schmeckt so wie das andere und da ist Hanf drin, würde ich mich wahrscheinlich immer für das Hanfprodukt äh, entscheiden. Also da schon mal Pluspunkte. Also ich habe mein Fazit gezogen aus dem Ganzen, werde ihm das direkt mitteilen. Also ihr kriegt die Bewertung gleich in Einheit mit dem Kollegen hier zusammen. Ja, mal gucken, was er dazu sagt. Mein Lieber. Ich wollte direkt Feedback geben. Also pass auf, ich habe folgendermaßen, kann ich es ausdrücken, was ich erstmal mal geil finde, ist dieser Hanfanteil. Für mich sehe ich da nichts Schlechtes, sondern eher positiv. Proteingehalt und und und. Hanf ist eine Toppflanze. Geil. Hier, alter äh, äh, ja, also. und, und Geschmack sag ich dir, war wirklich vernünftig. Ich habe jetzt eine 6,9, würde ich dir okay. geben. Eine 6,9, ja. leckerer Döner. Alles was mit das ist, gut, Bruder. Ja, halt ja. das ist gut, ja. ja. Ist, ist, ist gut. Also man muss ja auch sagen, ich komme überall rum, ich teste überall Döner. Ja, ja. Ich habe aber jetzt nichts geschmacklich, was jetzt irgendwo raussticht. Ja. Ne? Die Sache ist cool mit Hanf. Ja. Eine gesunde Sache, auch Omega-Fettsäuren. Ja, bei... Der Döner ist halt für hm. seinem Geschmack bekannt. Weißt ja. du? Wenn du ihn veränderst, ist es nicht richtig. Ja. Weißt du, was ich meine? Geil, die. Also wie gesagt, hat geschmeckt. Geil von Produktzutaten her. In dem Sinne sage ich dir, danke, dass ich probieren durfte. Danke, Und du äh, ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Und wenn ihr Bock habt, teste den Döner hier. Auf jeden Fall. Und dann sage ich, lass einen Daumen oben knallen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.